Hallo, da bin ich wieder. Ich hoffe, diesmal schaffe ich Hab das wollte ich nicht, so. Okay, ich merke, ich muss niesen, fuck. Ich liebe es, wenn so ein H Niesen hängen bleibt. Ich habe mir überlegt... So, da bin ich wieder. Äh, ich habe mir überlegt, Resident Evil vielleicht mit Facecam zu machen. Aber ich dachte, Resident Evil 1 lasse ich jetzt noch. Vielleicht nächstes Mal dann. Ah, das symbolisiert einfach den Wasserwiderstand, den ich habe, wenn es zu so vibriert. Alright. Also, Moment, Moment, Moment, Moment. Okay. Also, ja. Ich überlege mir das auf nächstes Mal, vielleicht ab Resident Evil 2 dann. Ah, ich sehe diese. Okay, ja, ich habe das verstanden. Da ist ein Teil vom Gitter runtergefallen. Jetzt, jetzt drücke ich das rein und gib Gas. Alright. Besiegen Sie Neptun. Ah, okay, da ist ein Neptun. 22 Prozent. Wie kann es das sein, dass mehr Leute diesen Hai besiegt haben, als sie die Schlange. Die Schlange ist optional, oder? Hm? Hm, hm, hm, hm. Die Schlange ist nicht optional. Warte mal kurz. Black Tiger wird auch nicht in Sonne. Cool. Er ja, ist hin. Okay, das ist kein Strom mehr. Jorn ist nicht optional, da kriegen wir ja was von der. Galerieschlüssel. Uh. Wie ich letztes Mal gesagt habe, ich glaube, Jorn, die Schlange, wird uns nochmal begegnen. Ich wusste nicht, dass sie Jorn heißt. Äh, aber auf jeden Fall, ich bin mir ziemlich sicher, die wird uns nochmal begegnen. Weil, eben, äh, be entgegnet sie Jorns erstem Angriff als Erfolg und wir haben sie nicht getötet. Wir haben sie angeschossen, sie ist geflüchtet. Hier ist nichts, okay. Ich wollte nur gucken. Ah, muss ich... Ich glaube, hier muss ich hoch. Ja. Das ist hier wieder auf Discord. Wir haben morgen ein Turnier. Ich muss kurz gucken. Was jetzt wieder wollen. Nichts Gescheites, wie immer. Toll Leute, danke. Okay, also, wir gehen raus. Eben, auf jeden Fall. Wir haben Jorn besiegt, nicht besiegt, sie ist geflüchtet. Wir haben Neptun umgebracht. Bei Neptun hieß es nicht, besiegen sie Neptun zum ersten Mal. Es war nur bei Jorn, dass da was erstes stand. Deswegen, ich bin mir sicher, die Schlange wird nochmal kommen. Wir haben die Galerie. Wir können in die Galerie, den Schlüssel habe ich. Die Frage ist, ob ich mal dampfen muss, kurz. Aber ich habe keine Speichermagazine mehr. Wenn ich jetzt speichern gehe, ist fertig. Das sieht ganz geil aus hier drin. Was sagt die Map? Drei verschlossene Türen. Nope. Nee. Ich kann damit nicht die Insekten töten. Das ist abgeschlossen, das ist abgeschlossen. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Da hinten ist ein Heilkraut. Na gut, ich lasse es liegen. Äh. Fuck you. Weg. Ich hab in der Galerie was übersehen. Wir gehen kurz dumpen. da gerade was gelesen. Okay, das triggert wirklich immer. Scheiße. Okay, da habe ich einen Fehler gemacht jeden Fall. lasse ich mal hier Granaten auch. Mm, mm, will ich schon speichern? Will ich schon speichern. Nein. Ich habe kurz gelesen. <lacht> okay. Also, ähm ich mach kurz, was ich machen kann. Zum Teil. Gehst du da runter? Also mal kurz. Ich weiß, dass hinter mir der Tentakel triggern kann. Ja. Das ist mir bewusst. Der andere wird auch gleich kommen. auch nicht aber ich hoffe ich war jetzt nicht zu weit vorne schon scheiße ich habe es komplett verkackt ich glaube ich habe es komplett verkackt mit der kiste zum Glück, die wird resettet. Ah, oh, danke, Spiel. Ja, noch ein bisschen nach vorne. So. Äh, so viel dazu. Aber das müsste doch eigentlich Ah jetzt okay die Hitbox auch scheiße Weil das war auch am Anfang meine Idee und das ging dann nicht irgendwie, aber. Also ich habe dann verkackt mit der Kiste. Okay, es ging doch. Nur Hitbox gucken. Wie immer. Also. Ah, da ist noch ein Gang. Ah, jetzt habe ich es gecheckt. Ah, alles klar, ich habe jetzt das Layout verstanden. Wir sind jetzt eigentlich da, wo ich das Gift reingesprayt habe. Okay, wenn ich jetzt richtig liege... Der Dude wird zerstochen. ...müssen die Insekten langsam nicht mehr spawnen. Okay, da komme ich am Ende hin. Da mache ich einmal so einen Loop, okay. Ah ja, das macht Sinn mit der Treppe, okay. Also. Ich müsste halt alle Schlüssel mitnehmen und speichern, wenn ich für den äh, Inventarerfolg gehe. Da sind auffällig rote Bücher drin. Laborexperiment in organischer Chemie. Die Ähnlichkeiten in den Zelleneigenschaften der schnell wachsenden Pflanze, die mit dem Tyranenvirus infiziert wurde, sind bereits an anderer Stelle dokumentiert. Bei der Wiederholung dieser Experimente ergab sich jedoch ein interessanter neuer Aspekt. Wir konnten belegen, dass eine Chemikalie der UMB-Gruppe, UMB Nummer 20, einen Stoff enthält, der für die Zellen der Pflanze giftig ist. Wir haben UMB 20 einen neuen Namen gegeben: Vijold. Unseren Berechnungen zufolge sollte die Anwendung von Vijold direkt auf die Wurzeln der Pflanze in 5 Sekunden zu deren völligem Absterben führen. Vichold lässt sich durch die Vermischung der Chemikalien VP und UMB in einem bestimmten Verhältnis herstellen. Der Umgang mit den UMB-Chemikalien erfordert jedoch bes besondere Vorsichtsmaßnahmen. Bei uns auch gemessen Vorgehen kann Giftgas freigesetzt werden. Die Merkmale der einzelnen UMB-Chemikalien sind wie folgt. UMB Nummer 3, Rot. Gelb 6, Gelb. UMB Nummer 7, Grün. UMB 10, Orange. VP 017, Blau. Vichold, Dunkelbraun. hat das irgendeine rot 3 grün 6 gelb gibt es nicht orange ist 5, also 10 hier aber wir haben rot 3 das stimmt sogar grün 6, gelb und äh, grün 7 äh, Orange 10, das Orange 5 ist. Äh, Die Notiz haben wir ja drin, das muss ich jetzt nicht ähm, nochmal aufschreiben. Das ist okay. Wie gehen wir ins Bad? Wenn die Layouts der Räume gleich sind, dann muss es das, das Bad sein eigentlich. Ich habe Angst. Okay, also, pass mal auf. Pass mal auf. Ich gehe zurück. Ich hole das rote Buch. Ich hole Metz. Wir speichern am Inventarpunkt. Ich weiß, wir müssen mehr laufen, wenn ich sterbe. Aber falls ich was vergessen habe, was wichtig ist. Wobei, ich glaube, ich kann es mir leisten. war mal kurz. Okay, wir müssen einen Bosskampf machen. Wenn ich den umgehen will, gibt es einen alternativen Weg, das ist falsch. Ich bin falsch gelaufen und die Kamera hat sich gedreht. Die Kamera ist toll. Weiter mit... Das klingt eigentlich voll interessant. Wir müssen ein Gift mischen oder wir kämpfen gegen die Pflanze. Da brauche ich das Buch nicht. Ich glaube, ich möchte den Alternativweg probieren. der klingt voll spannend. Ich möchte das sehen. Ich will aber auch diesen Bosskampf sehen gegen die Pflanze. Wir speichern hier. Ich will den Bosskampf triggern und danach aber den Alternativweg machen. Ich rüste mich aus für den Bosskampf. Wir werden ihn führen. Aber der Bosskampf wird ein kanon Das rote Buch brauche ich noch. Ich glaube, ich muss das hier lassen, weil ich brauche ja noch. Ich muss ja noch das. Ah, ne, warte mal, das weiße Buch haben wir im. Ja, nee, hat sich erledigt. Und ja, ich spiele das Ganze trotzdem für mich durch, ne? Nur so. Ich weiß, ich stream das Ganze. Ich weiß, ich lade das Ganze auf YouTube hoch. Aber ich spiele es, weil ich noch nie gespielt habe. habe ich bis jetzt immer Let's Played. Eigentlich seit ah, keine Ahnung wie vielen Jahren. Es gibt Spiele, bei denen ich am Schluss gesagt habe, ich mache es noch, damit ich es fertig habe auf dem Kanal. <lacht> Zum Beispiel Mighty Number no. 9, ganz klar. Mighty Number no. 9 war eine absolute Katastrophe gegen Ende. Und da war ich nicht der Einzige, der das so sieht. Einfach mal so. Nebenbei. Aber eigentlich alle Spiele sonst spiele ich, weil ich Freude dran habe. Dass ich das Display ist eigentlich nur so ein Nebending. Also jetzt mache ich mir hier das rote Buch rein. Jetzt müssen wir tauschen. Ich fange mit dem Fuß an. Der Fuß kommt rüber. Dann die Beine. Ich vermute mal, ich muss die Reihenfolge richtig machen einfach so. Ja, meine Fresse, ist das nervig. Nein! Ja! Ja! Ah, Score Du? Das ist ein komischer Kampf, ehrlich gesagt. War mal kurz. Warst du das? Nee, das war's nicht. Autsch! Aber ich glaube schon, dass das die Lösung ist, dass ich den einfach abschießen muss und lassen. Okay, dass der mich jetzt getroffen hat, ist ein Wie kann ich den brauchen? Ich habe das vorhin schon gegoogelt. Resident Evil First Aid box. The examine option can be used to open them, which will be either first aid spray or a type of regular or mixed herbs. Okay. Salmon ist doch. Untersuchen. Ich bin dumm. kriegst <lacht> du echt nicht hin, ne? Egal wie das. Ist. Vielleicht grenade aber egal. Wir machen jetzt einen Alternativ-Weg. Mal kurz. Ich muss jetzt kurz lesen, wie es da weitergeht. Weil irgendwas passt mir gerade nicht rein. Wir müssen... ...also... ...trotzdem die Tür aufmachen mit dem roten Buch. aber danach rausgehen. Also... vielleicht kann ich das nicht im... Kampf machen. Das ist ja möglich. Von oben. Oder von der Seite und zu Cool. Also, bleib mal hier. Das heißt, gespeichert habe ich... Ich nehme kurz alle mit oh ich habe nur zwei also jetzt anscheinend von der seite ranzoomen anscheinend nicht okay aber von oben weil macht auch sinn also ah, kann ich die blauen auch brauchen logisch Also Grüne immer mischen. Jetzt weiß ich das wenigstens. Jetzt muss ich kurz gucken. Jetzt bleiben die mal kurz hier. Was ist das herum? Ah, das war das Gift, das ich verkackt habe. Okay. Ich nehme kurz alle Grünen mit. Mal schauen, was wir noch haben. Mache ich das und sterbe einfach mal so. Das ist natürlich geil, ne? Ich soll das nächste Mal machen, wenn ich speichere. Also wenn ich jetzt verkacke und sterbe, dann mache ich es nicht nochmal. Also, wir haben das. Ich brauche das rote Buch. Ich nehme mit Gewehr. Sicherheitshalber. Immer. Sonst brauche ich, glaube ich, nichts. Ich habe die Codes. Ich habe die Passwörter. Die gehen. Ich mag dieses Spiel gerade ein bisschen mehr wieder, mit diesem Rätsel. Ich kann mir das vorstellen, dass das absolut die Hölle war auf PS1. Ich bin froh, dass ich die PS4-Version habe. Ich muss gucken, wegen äh, ja, ich dachte, das Schwellberg ist niedriger, wenn ich es umstelle. Eigentlich normalerweise, Nur kurz. ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht. Okay, also ähm, ich stelle jetzt mal das Buch hier rein. Es erregt meine Aufmerksamkeit. Ich fange jetzt rechts an. Ist weniger nervig. Muss ich immer weniger weit skippen. Dann ist die Hand hier. Nackt. Okay, cool. Also, wir gehen jetzt wieder hier vorne raus. Die ist von der anderen Seite blockiert. Ah, westliche Tür. Ups. Westen ist links. Da. I don't get it. blinkt rot, hat das was damit? Ja, hat es. Okay, okay, okay. Rot ist 3. Gelb ist nicht da. Ich nehme mal grün. Grün ist da. <lacht> Dann ist es orange. Micro drop mit meinem Block. Microbe nur das Notizblock ist. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Leere Flasche, ja, bitte. Leere Flasche, ja. Leere Flasche, ja. Okay, ich nehme sie mal mit, vielleicht brauche ich die wirklich. Nein. Muss ich fast, ne? Äh. äh. Also war mal kurz. Ich kann jetzt. UMB 3 ist 3 wahrscheinlich. UMB 6 ist 6. Äh, Gelb 6 ist 6. Das ist schon mal schlau. Wasser wird 1 sein. Steht hier. Wenn ich jetzt, hier schon ein Beispiel, wenn ich jetzt 1 Wasser und 6 Gelb mische, bekomme ich 7 Grün. Also die Farben akkumulieren sich und ich muss auf 20 kommen. Die geben mir 7 als Beispiel, was schon mal ziemlich gut ist. 7 als Beispiel ist gut. 7 kann ich mit Rot mischen, dann gibt es 10. Und wenn ich dann 10, äh, noch mal 7 und 3 mische, komme ich noch mal auf 10. Okay, also wir machen das mal. Grün ist 7. Dann ist das. Ist die Reihenfolge wichtig. Also mal aufhören. Ich bin nicht drauf kommen, das Wasser 1 ist übrigens mal, schon mal Ich guck mal kurz, ob ich eine Anleitung habe, wie ich mischen muss. Doch, Akten. Die Residenz. keine Forschungsblätter. Ah doch, hier. 1 plus 3 gleich 4. 4 plus 6, 10. 1 plus 6, 7. 10 plus 7, 17. 17 plus 3, 20. Okay. Notiz. 1 plus 3. 4 plus 6, 10. 1 plus 6, 7. 10 plus 7, 17. Und 17 plus 3, 20. Das ist meine Reihenfolge. Okay. Gut zu wissen. Ach, das steht da oben in Kreideschrift. Ja, guck, man könnte sogar lesen müssen. Also, ich fange mal an. 1 plus 3, also Wasser plus Rot, Lila. 4 plus 6. 10. 1 plus 6. Also hole ich Wasser nochmal. Und gelb. Ich mische 1 plus 6. Gibt 7. 7 plus 10 gibt 17. Für VP 17. Ah, deswegen habt ihr nur diese Komponenten genannt, weil ich diese erreichen muss. Jetzt brauche ich noch einmal Rot. Weechold. Okay, wir haben Weechold. Und damit muss ich in den Aqua Ring, steht hier. Cool. So Im Grunde ist hier eine Hintergrundmusik. Ich mag das nicht, wenn Hintergrundmusik im Spiel ist. Bei normalen Spielen finde ich es voll cool Hintergrundmusik zu haben, hier nicht. Ich mag diesen Alternativweg. Und das Rätsel war voll cool. Ein bisschen komisch, aber cool. Aber mal, ja, hier muss ich nicht so Okay, aber jetzt weiß ich, wieso dieser innere Ring da war anscheinend. Okay. Ja, ich hätte die Chemikalie halt nicht vorhin mischen können. Ich habe es mir gerade überlegt, ob ich das alles in Eimer machen könnte. Aber nee, ich brauche hier den Schlüssel, um da reinzukommen, überhaupt richtig. Es ist halt schon krass, was hier unten alles ist, trotzdem. Der Vorteil für diesen Weg ist, erstens, sie haben ein cooles Rätsel und zweitens, sie sparen Munition. Die Fancam hier natürlich wieder, ne? Hinten ist die Türe. Nur kurz gucken, ob ich hier irgendein Item übersehen habe. Hier drin war mal was. Was Großes. So wie das aussieht. Warte mal was echt Großes drin. <lacht> Weil ich befürchte nicht nur. Wobei es könnte sein, dass es der High Tank war. Ich wollte gerade das Trinken schon mal. Also, was muss ich jetzt machen? Die Flasche brauchen sie wahrscheinlich nicht mehr wegwerfen. Okay, ich habe alle weggeworfen, okay. Aha. Weiter zu Zimmer 03, benutzt den Eingang, äh, den Geheimgang, den ihr zuvor geöffnet habt. Es folgt eine Sequenz. Das ist schön.